Mein Name ist Markus Hertlein, Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Science GmbH und habe bei der Science GmbH die Position des CEOs inne und bin damit maßgeblich an dem Projekt Smartphone Bürger ID beteiligt. Bei der Smartphone Bürger ID geht es darum, dass wir dem Bürger die Möglichkeit geben wollen, Behördendienste digital sicher auf dem Smartphone oder an seinem PC zu Hause durchführen zu können. Momentan ist es so, dass die Möglichkeit besteht, das Ganze mit dem neuen Personalausweis digital zu erledigen wo die meisten Nutzer aber die PIN oder Lesegerät fehlt oder beides fehlt. Und wir bieten damit eine einfache und dennoch sichere Lösung, die jeder Bürger am Ende des Tages nutzen können soll, um digital mit seiner Stadt kommunizieren zu können. Bei den Diensten fangen wir zuerst an in Gelsenkirchen mit dem Bewohnerparkausweis, ist aktuell voll digitalisiert Und danach kommen die Containerdienste, die genutzt werden. Zu den Containerdiensten werden sie später das elektronische Abgabenkonto dazu gesellen. Und für die Stadt Aachen wird es ähnlich aussehen. Dort kommen dann noch die VHS-Anmeldedienste hinzu, dass man auch zu Hause sich digital an seine VHS-Kurse anmelden kann. Wenn ich offline ins Bürgercenter gehe, in der realen Welt, nehme ich meinen Ausweis, zeige diesen vor. Und die nette Dame oder der nette Herr beim Auswärtsservice kann, beim Bürgerservice kann gucken, wer ich bin, kann es abgleichen mit meinem Lichtbild und meinen Daten. In der digitalen Welt läuft es ein bisschen anders. Wir verbinden die persönlichen Daten, die digital dann beim Land liegen oder bei der Kommune liegen, mit dem persönlichen, mit dem Telefon. Damit bildet quasi das Telefon die Schnittstelle zu meinem digitalen Zwilling. Und eigentlich ist es ganz ähnlich damit verbunden, wie wir es halt in der realen Welt machen. Nur, dass wir diesmal auf eine digitale Art und Weise quasi einen digitalen Ausweis, der auf meinem Telefon hinterlegt ist, bei dem Bürgerservice vorzeigen und mich so dann dem Bürgerservice digital gegenüber identifizieren kann. Das ist quasi der Prozess, der analog stattfindet, in die digitale Welt transferiert und natürlich dann mit kryptografischen Mitteln weitergesichert. Wie erwähnt ist die erste der erste Anwendungsfall der Bewohner-Parkausweis, der in Gelsenkirchen mit der Smartphone-Bürger-ID genutzt werden kann. Hier gehe ich auf die Seite von Gelsenkirchen, diesen zu beantragen, willige ein oder bestätige, dass ich keinen Stellplatz habe und auch keine Garage, ähm, habe die Datenschutzerklärung natürlich im Vorfeld gelesen und willige auch der ein, klicke dann im Anschluss auf Weiter, erhalte einen QR-Code anstatt ein, die Eingabe für einen Benutzernamen und Passwort, halte dann einfach meine Smartphone-Bürger-ID-App an die... Um den QR-Code zu scannen, erhalte die ganzen Informationen, die der Dienst benötigt, anhand meiner persönlichen Daten. Also ich sehe, dass mein Geburtsdatum, Adresse, Familie und Zunahme für den Person oder Parkausweis genutzt werden, akzeptiere das Ganze, halte jetzt meinen Fingerprint, äh, mein Finger, mein Finger einfach einen Fingerabdrucksensor hinten, bin erfolgreich authentifiziert und die Daten sind alle vorausgefüllt im Formular. Kann im Anschluss auf Weiter klicken, werde aufgefordert zu bezahlen, was geschehen ist damit und klicke nochmals auf Weiter und bin dann in der Situation, in der Lage, den Bewohner Parkusweis ganz komfortabel zu Hause auszudrucken oder als PDF für später zu speichern. Natürlich gehen wir dabei auch mit Nutzerdaten um, aber das Gute ist, dort arbeiten wir mit dem Kommunalen Rechenzentrum zusammen, mit dem Land NRW zusammen, mit den Kommunen zusammen. Es ist immer so ein bisschen der Verdacht, ob wir als Sciences, als Startup die Daten aller Bürger jetzt erhalten werden. Genau das wird nicht sein. Wir helfen dem Land dabei, wir helfen den Kommunen dabei, die Daten weiter stärker zu schützen, indem wir die Daten stark verschlüsseln und auch nur mit Nutzerinteraktivität wieder entschlüsseln können. Und gleichzeitig einhergeht damit, dass die Daten nicht auf unseren Servern liegen. Die liegen nicht in den USA, die liegen nicht in irgendwelchen Cloud-Anwendungen, sondern die liegen in den kommunalen Rechenzentren und in den Rechenzentren des Land-NRWs. Bei den konkreten Vorteilen das sieht so aus, wenn wir die Smartphone-Bürger-ID einsetzen, haben wir die Möglichkeit 24-7, also ohne Ladensöffnungszeiten oder Bürgerzentrumsöffnungszeiten in unserer Stadt digital zu kommunizieren, wir können damit halt Dienste vereinfachen, haben keine Wartezeiten mehr und auf der anderen Seite haben aber auch die Personen, die noch ins Bürgerzentrum gehen möchten, den Vorteil, dass diese Wartezeiten auch verringert werden und die Person mehr Zeit für einen hat, um sein Anliegen zu bearbeiten. Also genau Die Vorteile sind ganz konkret dabei. Wie gesagt, ich habe keine Wartezeiten mehr, meine Dienste können von zu Hause aus erledigt werden und auf der anderen Seite haben aber auch die Bürger, die nicht den digitalen Dienst nutzen wollen, sondern die ins Bürgercenter gehen wollen, Vorteile durch reduzierte Wartezeiten und eine bessere Umsorgung bei ihren Anliegen.